Hallo. Grüß Gott. Hi. Oh, ja. Das hat mich jetzt gar nicht verbiert. <lacht> ich verlange Quote Quest 6. Was? Bitte? Ich weiß auch nicht. Was? Jetzt. Was verlangen Sie? Quote Quest 6. Quote Quest 6? Es geht jetzt los. Was? Hä? Jetzt geht's los. Jetzt okay. geht's los? Weltrevolution? 3, 2, 1, sehr gut, high five! Nice. Bauhaus. Bauhaus. Bauhaus. German is such a cool language. <laughs> uh, looking for a German girlfriend. Oh, I have a boyfriend, then. and she too. <laughs> Na? <laughs> Wollt ihr in unserem Kampfleer sein? Du müsstest ja nur mal so winken, so nach vorne. Da. Warte, <lacht> winken? <lacht> ja, genau. Ja, okay. Look at this one. It's very nice. <lacht> <lacht> am, am I the only one from India, here yeah. What? Am I the only one from India, here yeah. You're from India, yeah? Uh, yeah. Maybe you can make a thing about your neck. Like, I'm from India, who else? Hmm. And then Stay there, baby. Jo mein, da fällt mir glatt der ne Gaudi-Zapfen vom Baum. <lacht> Jungs, ich liebe euch. Danke. <lacht> okay. Ich bin schwul. Ich nicht, sorry. lulu, lu, lu, lu. Nee, sorry. <lacht> German is such a cool language, It sounds awesome. No, we, we are Spanish. <laughs> Spanish? Oh. <laughs> Taco. Taco? No. Taco no. is Mexican. <having> <hums> Che a What's Hey. Wie war die Stimmung in der DDR? Äh, Jetzt keine kommt. Sie hielt sich so ziemlich in Grenzen. Aha. <dwells in R curious>, Jungs, ich liebe euch. Ich liebe euch. Grüß Gott, Hallo? Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja. Grüß Gott. Ja. Grüß Gott. Ja. Yeah. Grüß. <lacht> <I get> <lacht> Grüß Gott. <Yeah>. <reading> Gut. Gott. Gott. Gott. Gut. Kennt eigentlich jemand von euch nach Herodes Armloch? Ich bin die hier unten? Null, null, Hallo Leute, ich wechsle jetzt mal in den Vlog-Modus. Ich finde, es gibt hier einfach so wundervolle, tolle Leute hier die ganze Zeit. Wow. Mann, guckt euch an, wie toll die alle aussehen. Klasse! Uh. <lacht> Soll ich besetzen? Ja, on the fly, so während ich spreche, okay. so Englisch sprechen. <lacht> Hallo Leute, Na, nee. wie geht's ab? What up? <lacht> wir haben uns heute mal we gedacht, <lacht> wir begrüßen mal die Leute, die wir persönlich kennen people und die uns bei, <lacht> bei Patreon unterstützen Patreon oder die uns schon ewig verfolgen, For long time. Und da haben wir uns mal richtig was gegönnt. We, we wir so Donatorenwand. Donation <lacht> <The> Wall. <lacht> und haben uns richtig was gegönnt für euch, <lacht> Leute. Ja, die kennen uns persönlich und unterstützen uns. Und das ist für euch. Just for you. Jetzt mach noch mal, mach mal Aktion. <lacht> <lacht> <lacht> Gerade mal als Erklärung. Diese eine Sekunde, diese eine Sekunde, Ah! Ah! Diese, diese Sekunde. <lacht> Ihr hattet es halt echt genau gleichzeitig, diese Eingebung, Alter. Also ganz kurz, wir wollten gerade was filmen. Oh, und, äh, aber uns ist halt gerade gleichzeitig aufgefallen, kein Sound da. Also Es wäre jetzt Quatsch geworden. Ich, ich hab so, Ich war luft und denkst Moment mal. Wie laut muss ich das jetzt <lacht> eigentlich sagen? <lacht> Hallo Batman, hier ist Joker. Meine Spielsachen machen, ta. Sie fressen wie beim Poker, ich kann aus ganzem Rachen nach